So, da bin ich wieder. Alles in Ordnung und ja. Äh, das sieht ein bisschen komisch aus. Okay. So, Steine haben wir auch genug. Dann können wir uns schon einen Ofen bauen. Habe ich schon mal gesagt. Ist aber egal. So. So. Oh, na toll. Jetzt haben wir zwei... Dinger gebaut. Naja. Passt schon. Ein Ofen? in heiße Angelegenheit? So. Das können wir verbrauchen. So. Bessere Werkzeuge. Holzaxt. Nee, Stein. Steinschaufel. Ja. was anbauen so und so fang an zu ackern so wo soll ich denn das hin machen hm. hier können wir doch ein Feld bauen wir gut mit Erde wie gut, wenn wir Erde hätten. So, schon mal. Haben Wir haben ja neun. Das wären eigentlich... Ja, das sind genug. So schnell wieder zurück. So. Ja, warte. Wollen wir das da machen? Hm könnte es eigentlich auch da ja komm. Oh. Die Insel braucht auch eh keiner. Und sie können hier auch eine Farminsel bauen. So, so, so, so. doch so, so, so. so, so. so, so. so. nicht nee. So. So. schwimmen mein Gott, typ schwimmen ich baue es doch hier hinten hin Noch ein bisschen mehr Sand. Und es leckt. So, und es wird dunkel. Ja, oder? Ich da unten. 1, 2, 3 Hier. Hier. Hier. Ich schicke mir eine zweite Reihe machen. So. Schnell schlafen gehen und weiter geht's. Dann. So. nicht da so, so so so so so da auch noch hier hier da, da, da, da, Und das geht doch auch schneller. So. Dann hier schon mal acker eigentlich könnten wir hier auch zwei treffen. Ja. Na klar. So, so, so. Komm. So. Und geht genau auf. So, so, so. So. Wieder ab. So. Die Samen schon mal hin machen. Ja. Dann bauen wir erstmal das Haus wieder. Weiter. Müsste eigentlich noch eins höher. Schneller. So. Bricht mir doch noch ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen anpflanzen. Hier noch, hier noch, hier noch. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Blumen. Hier, hier. Hier. Hier. Hier. Und da. Gibt hier noch Holz? Hier. Das sieht aus Mein schnellen Screenshot. Wieder schnell. 5 oh, werden. Das reichen? Na, äh, erstmal schon. So, verarbeiten. so, so, mir doch noch ein so, so, so, Schnell, schnell. Gibt es hier noch vielleicht noch ein bisschen Holz? Bieter. Holz für mich. Kein Holz mehr. Mhm. Holz. Das hier, oder? Ja. give mir... Komm. Um. Müsste eigentlich reichen. Schnell zum Haus zurück. Komm. Um. arbeiten und flicken. So. Hm. Und ich sehe gerade, die Folge ist auch gleich zu Ende, dann würde ich mal sagen, das war es äh, erstmal mit der Folge. Ich hoffe es gefällt euch, hat euch gefallen und würde mir freuen, wenn ihr Abo dalässt und dann würde ich sagen bis bald.